KI-Sprachsysteme werden die Hochschullehre in Zukunft tiefgreifend verändern. Lassen Sie uns diese Systeme nicht generell verbieten, sondern lassen Sie uns gemeinsam mit den Studierenden ausprobieren, wie man diese Systeme produktiv, aber auch kritisch reflektierend einsetzen kann.